Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Grüß euch. Servus Martin, alles klar bei dir? Ich hoffe, ja, bei dir Ja. Gehen wir's an. Gehen wir's an, war wieder eine geile Woche. Super. Es ist jetzt die ganze Zeit über diesen Mauerfall geredet, ja? Ich glaube es gibt eigentlich nur mehr das Thema. Es gibt nur mehr das, also ich glaube Wahlkampf ist an, oder? Ich glaube. Da glaub, war irgendwas. Aber das kommt irgendwie nur erst, oder? Ja. Aber da, da, da, da, da habe ich einen, einen Leserbrief in der Hälfte gelesen, der für mich ist irgendwie ganz geschmeidig zusammenfasst. Olympische Disziplinen. Während Feld, während Fettmädchen treten und hinter Vazigkeit, olympisch hätten unsere Regierungspolitiker Goldmedaillen in ihren Amtsstuben hinter der Mauer hängen. Oh, oh, oh. Ah, wahrscheinlich ah. im Einzel und in der Mannschaft. <lacht> und der Staffel. Genau. <lacht> ah, die Mauer, da was, was hast du ja auch noch was gefunden, gell? Naja, äh, ich meine, du weißt es wahrscheinlich eh, aber die Mauergeschichte, äh, die reden zwar tagelang, aber bisher ist relativ wenig darüber worden. In der Zwischenkriegszeit gab es dort schon einmal eine Mauer vom Bundeskanzleramt. Mhm. Ja. Allerdings, die jetzige Regierung macht es ja wieder nur halbherzig. Weil damals haben sie auch Panzer davor gestellt. Ja, wenn sie Terror schützen wollen, ist ein Panzer das dafür. Ja schon. Oder, da gab es ja die andere Idee, diese Löcher, weil die Mauer steht ja noch, mhm. nicht? die könnte man ja mit Wasser vollfüllen und Krokodile reinschmeißen. Das war sogar umweltfreundlich. Und die Grünen waren dafür. Ja, okay. <lacht> und es war ein natürliches Reservoir um diese armen, bedrohten Tiere. Naja, aber eine zweite Nachricht gab es schon, oder? Okay. War dann nicht was in Oberösterreich? <lacht> du kommst ja von dort Ja, ich will gar nicht drüber reden, weil diese Nein. Amerikanisierung, die geht mir echt schon richtig am Sack. Haben Sie jetzt einen McDonalds in Oberösterreich gebaut oder was meinst? Nein, ich habe gehört, da gibt es sogar schon mehrere. Okay. Und dieses Starbucks gibt es auch, wenn gell? Okay. So ist es ja nicht. Hm. Also Oberösterreich ist schon, gell? Aber was ich zum Beispiel nicht vertrauen kann, ist dieser Wohntrend, wenn es da entwickeln entwickelt, mit Waffenschränken. Und Panikraum vielleicht auch ja? Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber okay. Waffenschränke, so ein 16-Jähriger hat den Waffenschrank von ihrem Bruder, also das heißt, der Bruder hat schon einen Waffenschrank, ich will gar nicht wissen, was der Vater hat, ja? Aber einen Waffenschrank und dann schießt irgendein Freund oder eine Fremde von ihr mit der Puffen. Brutal. Voll amerikanisch. Wahnsinn. Das war eigentlich wieder eine starke Leistung von der Heute, weil als Qualitätszeitung bringen die die Geschichten auch länger. Und was ich besonders gut finde bei einer Qualitätszeitung, wenn die auch schon ahnt, was passieren wird. Okay. In der letzten Woche war ja das mit der Air Berlin, die ja so im Trudeln ist und die mhm. nur gerettet werden kann, wenn die Leute... Mit der Serviceline. Richtig. Brillant. Naja, und in der Woche, also am 12. haben sie ja schon gehabt, große Überschrift in der Heute, Air Berlin. Kunden sind die Blöden, diese abgesagten Flüge und alles drum und dran. Mhm. Und dann hoffen wir ja schon tausende an. Also es ist noch nicht klar. Vielleicht wird sie noch gerettet. Und wer ah. hat sie gelesen? In der heute? Natürlich. Ja, wo sonst? Also, das finde ich mir eine schöne Nachricht. Das finde ich immer wirklich eine schöne Nachricht. Weil, ich meine, Kirchen hat ja immer kleine Probleme und so. Ja. Und gefahren Fahrer. Ja. Sind wir schnell mit dem Verruf, ja? Und da sind wir ja schnell bei einem Thema. Ich finde den Fahrer gut. Ja, was hat er noch? Er ist nicht wegen Kinderbelästigung in der Zeitung. Das ist ein Fortschritt. Er tut Leichen verlieren. Er nimmt einen Toten im Behindertenausweis weg, damit er gratis und über den Park kommt. Ist immer innovativ? Ja. Sagen wir schon mal. ist von Gott geleitet sozusagen? Genau. Und ich meine, hier ist ja Knall und Sagen wir ehrlich. Naja, ja. und wenn es dann das Leben nach dem Tod gabst, aber da du, im Himmel haben wir alle Flügel gehabt, da braucht es keinen Parkplatz mehr. Da hast du natürlich recht. Die Heute bringt ja viele Bereiche, auch Religionsmeldungen und, und Mittelstag, genau. wie wir ja. mit einem Dienstag haben wir gehabt, ja. der Pfarrer. Und diesmal der Papst hat was erkannt und wir wissen ja, der Papst ist unfehlbar und er sagt, das ist der Chef der Chef, fast nicht Menschen dumm. Damit ist er innovativ, oder? Ob er innovativ ist oder nicht, ist eigentlich unbedeutend, er hat einfach recht. Er ja, ist die Letztinstanz. Fast. Die, die, die, die irdische Letztinstanz. Die irdische Letztinstanz. Also sind wir, wir sind dumm. Wir sind dumm, und er sagt auch warum. Weil man den Klimawandel leugnen. Und wenn man nicht leugnet, ist man dann nicht dumm. Wahrscheinlich. Ich glaube, der Klimawandel ist echt die, die Hölle auf Erden. gemacht, den machen wir selber, oder? Mhm. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm. Was ist mit dir? Es hilft dir eh nichts, es gibt nur Wenn genug andere dumm sind, hilft dir das gar nichts. Ja, aber Hauptsache ich bin nicht dumm. Ja, okay, du bist nicht dumm. Du ja nicht, oder? Du glaubst auch an den Klimawandel. Ich glaube an den Klimawandel. Also sind wir nicht dumm? Nein, wir sind nicht dumm. Okay. Apropos dumm. Ja? Apropos dumm. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt? Wir stammen ja vom Affen ab. Richtig. Und <lacht> der beste Beweis ist die Geschichte Affentheater und Selfie hat ein Ende. Und seien wir uns ehrlich, wenn man sich den hübschen Burschen anschaut, Instagram ist voll davor, oder? Alle grinsen so einig. Und der Auf, kann das auch. Deswegen wissen wir, dass wir alle vom Affen abstammen. Instagram ist der Beweis dafür Wir sind schon ein bisschen ironisch manchmal, ja? Nein! Also ich zumindest, du nicht. Du, du bist ein seriöser Mensch. Ich versuch's zumindest. Du bist ein journalistischer Mensch. Ich bin ja der... Ja, mit dem zwielichtigen äh, Ruf. Es macht wahnsinnig Spaß mit dir. Ich oh, muss danke. ich das schon mal sagen. Ja, mit dir auch. <lacht> Wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Ja. Nein, wir küssen uns jetzt nicht, oder? Nein, aber wir können okay. über Nachrichten reden. Also, ja, ja, passt, das machen wir eigentlich. Genau. <lacht> und zwar Politik. Ja? Wichtig. Ich glaube sogar Außenpolitik. Außenpolitik, richtig, richtig. Und das in einer Zeitung, die nur in Wien und Niederösterreich erscheint. Ja. Und? Und wo? Noch dazu, die außenpolitische Erklärungen abgeben kann. Ja. Die heute ist nämlich, aber man es ein bisschen äh, charmant immer sagen, sie ist ein Qualitätsmedium und in dem Fall hat sie echt voll rein. Ohne mit erhobenen Zeigefinger. Ohne Zeigefinger, ja. ohne Übertreibung, ohne, ohne Ausrufezeichen, ohne Smileys und ohne irgendwelchen... Sondern wirklich nur Facts, Baby. Facts. Und zwar, Pegida macht Moschee aus Wiener Karlskirche. Okay, Da sich bis jetzt diese Silhouette, und die Pegida, wie ist so eine deutsche Rechte-Geschichte, politisch und so, und die, natürlich, hey, die machen natürlich, wie Wiener machen Moschee und so, mit der Mundwerbung, stimmt nicht, Burschen, stimmt nicht, und die Heute, die weiß das. Und die Heute weiß, dass das die Karlskirche ist. Und sie schreibt, äh, und das ist geil. einfach, und es ist nicht reißerisch, das ist korrekt, das ist unaufgeregt, das hat's. So ist Qualitätsjournalismus. Danke Heute. Super gemacht. Wirklich. Und dann haben wir eins, da, wir echt, da waren wir ja schon in Wien mit, ähm, mit dem Ding. Lieber Michi. Papa Wien. Genau. Chefe. Seit gefühlter Ewigkeit. So, 170, 150, 125, 17, wie lange ist es wirklich? Ich glaube, 24 Jahre. 24 Jahre. Und du schaffst keinen Tag aus, ne? Nein, das ist jetzt übertrieben. War das übertrieben? Das war übertrieben. <lacht> er hat sich gut gehalten. Er hat gut, sie gut, er hat sie gut Also mal Happy Birthday zum 68. Genießt die letzten Wochen, Monate im Amt und Würden und haut gescheit rein. Jo. Und also zu dem Anlass hat er die heute wirklich, ich meine, wir machen das jetzt schon ein paar Wochen und haben schon einige heute jetzt intensiv gelesen. Das sind ja nicht nur so, wir bladeln durch und Nein, nein, wir schauen das konkret an, wir, wir analysieren uns, genau. Und wie ich diese Seite gesehen habe, da hast du, Alter, da passt das nicht. Das ist ungewöhnlich. Das ist 80% der Seite, ist nur dir gewidmet. lieber wenn Da brauchst du von Endstation bis Endstation, bis du das gelesen hast. Mit der U3 aber, gell? Genau. Ja, nicht mit der, mit der alten und 2 Ja, genau. Sondern mit der, mit der richtig langen U3. Das war echt lang. Wir haben so richtig spalten, spalten, spalten. Alles also hat sich ausgesetzt. Äh. Wahnsinn! Also wirklich, Michi, du bist der Wahnsinn. Ich mein, Sehr klar. Also nicht umsonst ist das so mein Bürgermeister. Aber ein kurzes, kurzer Ausschnitt. Ich habe echt fast anpost. Ich habe das in einem öffentlichen Raum gelesen und hab uns so lachen müssen. Die Leute haben nur nicht geschaut rundherum. Rund, es ja. war Wahnsinn. Und zwar die Heute frag dich, sie feiern ihren Geburtstag auf der Tribüne, weil heute am äh, Donnerstag ist Fußballspiel gewesen. Du hast gesagt, du gehst hin. Und dann deine Antwort, nicht nur. Schon auch mit Familie, Freunden, Mitarbeitern. Am Nachmittag spielt eine Blasmusikkapelle für mich im Hof, im Rathaus, nehme ich an. Und die heute fragt, klar fragt man das, ja. was spielt sie? Deine Antwort, Blasmusik. Ich sag dir ganz offen, wenn der kein Politiker war, der hätte er als Kantonist überlebt. Ja voll Die, die Blasmusik-Kapelle spielt für mich. Und was spielt Blasmusik. Blasmusik. Brillant! Ich alles gerade zum Geburtstag. Super. Lass es krachen. Ja. Yeah. Martin, und was ist mit der Freitagsausgabe? Ähm. Was soll mit der Freitagsausgabe sein? Ähm. Ich hab. Ich bin natürlich nicht. Freitagsausgabe. Und was ist das so? Da? Glaubst du, dass hab? <lacht> ich es übertrieben habe? Ich glaube fast ein bisschen. Ich wollte auch mal, ich mein... Es kann aber keiner mehr behaupten, dass wir keine ausgekommen haben. Richtig. Aber die lese ich mir jetzt nicht, oder? Nein. Okay. Passt. Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss baba.